Yo, hi, ich ähm, freue mich, dass ihr hier seid und dass ihr euch ein bisschen was über TYPO3 erzählen lassen wollt. Ich bin hier, um euch das ein bisschen näher zu bringen. Ich wollte meinem Vorredner nochmal danken, dass er das auch so offen und klar angesprochen hat, was die Vorteile und die Nachteile von Joomla sind. Ich werde mich auch feierverhalten und das entsprechend genauso machen. Bei TYPO3 ist hier auf dem CMS-Garden ähm, das einzige Content-Management-System, was sich schon im Namen unterscheidet. Und zwar Typo 3 schreibt sich auf die Fahne Enterprise Content-Management. Jetzt, was will denn der Typ da vorne jetzt mit Enterprise? Jetzt haben wir hier Content-Management-Systeme und dann kommt noch irgendwas mit Enterprise dazu. Was macht das denn eigentlich aus? Und ähm, der Kollege vor mir hat es mir, auch schon richtig angesprochen. Typo 3 ist weniger etwas für den kleinen Mann, für eine Personenseite oder so. Typo 3 richtet sich ganz klar an den B2B-Bereich. Also das heißt... Ähm, Seiten für Unternehmen, Konzerne, Vereine, Organisationen, alle Seiten, die äh, gewisse Abläufe, Prozesse abbilden wollen. Und ich möchte euch TYPO3 ein bisschen näher bringen. Wenn man auf TYPO3.org unterwegs ist, dann äh, findet man eigentlich dort die nötigen Informationen über das System und Historie. Das will ich auch nicht weiter ausführen. Aber man findet eben auch eine kleine Demo-Website. Äh, das ist das sogenannte Introduction Package. Auf diesem Introduction Package kann man die wichtigsten Funktionen schon mal vorab sehen, was kann TYPO3 und man kann sich auch direkt in TYPO3 einmal einloggen, hier direkt über den Link. Was ihr hier seht, ist direkt aus dem Internet, das ist die aktuelle Version, die online ist, aber ich habe euch was Besonderes mitgebracht und zwar ab April diesen Jahres wird es von dem Introduction Package inklusive der neuen TYPO3 Version entsprechend ein neues Layout geben und das sieht so aus. Das Introduction Package soll euch äh, helfen zu entscheiden, ist Typo3 das Richtige für mich. Und es ist eher ein Showcase, was man mit Typo3 machen kann. Und dementsprechend haben wir das Ganze umdesignt. Ihr habt das alte gerade gesehen. Das hier sieht mehr so nach äh, neuem Web aus. Und was man hier wunderbar sieht, diese Website ist schon auf alle neuen Medien ausgerichtet. Das heißt Tablets, Mobile und so weiter. Das Introduction Package selber ist in sogenanntem Responsive Design gemacht. Der eine oder andere wird es eventuell schon mal gehört haben. Aber was heißt es eigentlich? Diese Website hier, die reagiert ganz dynamisch darauf, was für ein äh, mit, mit was bin ich unterwegs, mit Tablet, Mobile und so weiter. Und äh, da hilft Typo3 von Haus aus schon bei der Auslieferung der Daten. Und ihr seht hier, wenn ich mir das Ganze im mobile Phone angucke, dann habe ich nicht mehr das Riesenbild dabei, sondern ich habe nur noch die Key-Facts da. Meine Navigation wandelt sich in ein kurzes dropdown menü Und das kann alles Typo 3 von Haus aus äh, mit dem richtigen Designer wohlgemerkt. Als, als Unternehmen, als Verein bin ich natürlich nicht alleine unterwegs, sondern ich habe jemanden, der mit mir meine Website konzipiert. Und Das muss natürlich berücksichtigt werden. Die technischen Voraussetzungen, die hat TYPO3 alle schon an Bord. Ich zeige euch kurz, wie das Backend aussieht. Im Gegensatz zu Drupal ähm, ist es bei TYPO3 so, das ist auch der höchste Kritikpunkt, den ich immer wieder mal ernte, man arbeitet nicht direkt auf der Seite, sondern man hat eben jene Administrationsoberfläche, die jetzt auf den Anhieb sofort äh, ein bisschen überladen wirkt. Aber ich sage euch so viel dazu: Das ist die Admin-Oberfläche mit einer gescheiten Agentur, mit einem gescheiten Entwickler, ist es sofort auf, den Mindest, auf ein Mindestmaß reduziert. Dann hat man nur noch das Page-Modul zur Verfügung und das, was man braucht. Aber im, Grund, im Grunde genommen, Passiert genau das Gleiche wie bei allen anderen Content-Management-Systemen auch. Ihr könnt euch hier an dieser Stelle äh, den Content zusammenklicken, könnt ihn editieren mit jedem, äh, äh, so wie ihr das aus Word auch kennt. Das, da gehe ich auch nicht näher drauf ein, weil das können wir hier alle. Aber ich will euch zeigen, was die Unterschiede sind. Und ein Unterschied an dieser Stelle ist ziemlich klar dieses Seitenbaumkonzept. In Joomla zum Beispiel wird das alles zentral in einem Interface gemacht, da gibt es Beiträge und so weiter. Dieses Konzept haben wir nicht, weil ähm, Content sich nicht einfach so kategorisieren lässt in Beiträge und Pages. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und um dann äh, noch den Überblick zu behalten, muss ich wissen, wo liegt denn mein Content überhaupt? Und dafür haben wir dieses Seitenbaumkonzept beibehalten, einfach damit ich sehe, a, auf meiner Seite Community, da liegt der Text, da liegt das Bildelement. Und es wird entsprechend dargestellt. Es gibt tausend und ein Content-Element, Plugins, die äh, ihr euch vorstellen könnt, die verschiedene Content-Typen äh, ausliefern, wie zum Beispiel Adressen, News, Videos, Texte, Bilder, äh, Dateien. All das ist Content. Ich will euch nicht erzählen, was dass das TYPO3 alles kann. Das wissen wir und das können die anderen Systeme auch. Aber jetzt kommt der große Schritt. Enterprise Content Management System geht weiter. Nämlich äh, bei Unternehmen gibt es oftmals Prozesse, die zum Beispiel äh, eine Warenwirtschaft äh, haben oder ein Verwaltungssystem für einen Presseverteiler, wo Benutzer drinstehen. Äh, viele werden es kennen, sie dür dürfen auf dem Arbeitsrechner nicht mal mehr äh, ihre E-Mails löschen oder so. Diese Rechtevergabe und so, das kommt alles aus dem Firmennetzwerk. Und Typo3 ist fähig daran anzudocken, an solche Prozesse. Oder äh, auch diese Freigabeprozesse. Der, ähm, ähm, ich stelle eine Nachricht ein, das will, macht die meine Sekretärin, aber weil ich äh, sicher gehen will, dass das, was online steht, auch richtig ist, sorge ich dafür, dass ich eine E-Mail bekomme, wenn sie etwas einstellt. Und damit habe ich meinen Freigabeprozess kreiert und habe äh, einen Workflow geschaffen, wobei mich äh, TYPO3 nahtlos unterstützt. Dazu habe ich hier auch die Möglichkeit, Workspaces einzurichten. Ich kann sagen, mein Redakteur, der darf nur an einer Entwurfsumgebung arbeiten, der darf gar nicht am Live-System arbeiten. Das kann ich mit TYPO3 machen. Ähm, wie gesagt, solche klassischen Sachen wie News-Administration von, von Einträgen, äh, Login-Benutzer, das sind Sachen, die liefern wir alle mit. Ein großer Punkt bei TYPO3, den ich besonders hervorheben möchte, ist die Mehrsprachigkeit. Die Mehrsprachigkeit äh, spielt für unsere Kunden, die wir äh, mit typo 3 sehen, immer wieder eine große Rolle, weil sie international sind. Und in meinem System ist es sehr einfach, jede x-beliebige Sprache zur Verfügung zu stellen. Und zwar in, meinem, in meiner root ebene lege ich dazu einfach eine neue Sprache an, die ich dem ganzen System zur Verfügung stellen möchte, wie zum Beispiel Französisch. Jetzt habe ich mir natürlich eine wunderbare Flagge rausgesucht. Das war wahrscheinlich was anderes. Kleinen Moment. Ich muss mal was suchen, was man auch kennt. Oh. Da. Ich nehme mal Schwedisch. Das passt ganz gut. So. Ich habe, ich habe die Sprache jetzt gespeichert und automatisch stehen für meine Content-Elemente als Sprache auch Schwedisch zur Verfügung. Und damit kann ich äh, sofort äh, jede, x, jedes x-beliebige Konstrukt äh, zur Verfügung stellen. Natürlich sind so Standardfunktionalitäten wie, was zeige ich in welcher Sprache an? Wenn keine Übersetzung vorhanden ist, was passiert, äh, passiert dann? Das ist alles vorhanden. Ein schönes Augenmerk neben der, neben der äh, Mehrsprachigkeit ist auch der Extension Manager. Der bietet mir die Möglichkeit, äh, über ganz einfache äh, Klicks mein System zu erweitern. Das äh, bei den anderen Kollegen heißt es Plugins, bei uns heißt es Extensions. Und ähm, auf der TYPO3 Org-Seite bekomme ich mal einen Überblick, wie viele Extension da, äh, Extensions momentan da sind. Im Moment haben wir 5.900 Extensions mit knapp 7,6 Millionen Downloads. Und offiziell äh, 500.000 plus Websites, die mit dem ganzen System laufen. Man muss das ein bisschen äh, in Relation sehen. Joomla wird sicherlich häufiger installiert werden. Allerdings ist, reden wir hier halt von einer anderen Art Website. Das ist die kleine Website für ein kleines mittelständisches Unternehmen oder für eine Person, zur, um eine Bewerbungsseite mal zu schalten oder sowas. Nicht von großen Konzernseiten. So. Insgesamt ist das Backend äh, mal als kleines Schmankerl nebendran. Äh, in 51 Sprachen steht es zur Verfügung. Äh, also, wer sein Backend gerne auf Althebräisch haben will, kann das gerne tun. Äh, ich spreche es nur sehr, un sehr bruchstückhaft, also von der Seite her. Äh, von Gut. Ich denke, an der Stelle soll es auch schon dazu gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch am Stand nochmal TYPO3 ein bisschen näher anschaut. Lasst euch von dem, äh, dem Administrationsoberfläche jetzt nicht abschrecken. Wir zeigen euch gerne auch nochmal einen Standardredakteursaccount, wenn ihr hier am Stand seid.